Ja, also die Bewegung kommt von Arnold Schwarzen, Arnold Ehret, das war nicht lustig Patrick, auf jeden Fall von Arnold Ehret, er hat damals behauptet, dass bestimmte Lebensmittel eben Schleime bilden bei dem Körper und bestimmte das eben nicht tun. Ja, im Grunde genommen tierische Produkte und fetthaltige Produkte bilden Schleime, ja. Ich mache das heute so, ich nehme das genauso unter die Lupe, ob es doch vielleicht eine Mangelernährung ist, wenn man doch auf so viele Lebensmittel verzichtet. Nicht nur das, sondern auch, ich versuche es wissenschaftlich zu verifizieren, ob es dafür Anhaltspunkte gibt, was dieser damalige Herr denn so gesagt hat. Genau. Schauen wir uns dafür zunächst erstmal die Liste an, und zwar von den Lebensmitteln, die dann auch Schleime bilden. Hier sehen wir sehen zum Beispiel das Fleisch, Fisch, Eier, also alle tierischen Lebensmittel, ja, fetthaltige Lebensmittel, wie zum Beispiel Nüsse ja, oder auch alle milchhaltigen Produkte, Butter und solche Sachen. Schleime bilden, aber auch Getreide, ja, und auch Pseudogetreide, ja, und jetzt kann man sagen, was kann man noch essen, alles klar, Bruder, muss los, ich wandere aus. Hingegen schleimfrei, ja, Leute, keine Panik, keine Panik, Leute, die Wegwarte ist dabei, die Wegwarte ist dabei, das ist der Hammer. Was ist die Wegwarte? Das ist, glaube ich, so ein Wildkraut ist das, glaube ich, ne, Wegwarte, alles klar. Auf jeden Fall, die Wegwarte ist dabei, nicht nur das, sondern auch Blattgemüse, das heißt grünes Blattgemüse ist... Erlaubt, Obst ist erlaubt, Gemüse ist erlaubt. Ja, das ist so das, die, die Hauptmehrstoffe, ja. sage ich mal. Ja. Bestimmte Sprossen, und Grüne sind auch erlaubt. Das heißt auch Hülsenfrüchte wie gesagt, sind nicht erlaubt, Pseudogetreide sind nicht erlaubt, normale Getreide sind nicht erlaubt und so weiter, äh, weil die alle schleimbildend sind. Jetzt fragen sich Leute wieder, was soll ich denn essen? Ich muss wieder los. Das klären wir gleich nochmal. Ich habe so einen Ernährungsplan mal zusammengestellt für euch, aber das sieht am Ende des Videos. Bisschen Spannung und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Und zunächst habe ich einmal Studien gesucht, die gezeigt haben, dass bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch und Fisch und diese Sachen habe ich alle eingegeben, Schleime bilden beim Körper. Und dazu gibt es eben keine Studien. Also das ist nicht belegt, was da gesagt wird. Erstmal, das muss man jetzt erstmal festhalten, bis auf, ich habe was gefunden, einen Treffer, ein Treffer, paar Treffer bei Milch. Und zwar gab es auch eine Studie, relativ neue, eine der neuesten Studien, ich glaube ein paar Monate alt. Und zwar da wurde getestet, auch mit einer Kontrollgruppe dann dementsprechend, über... Ähm, die Beschaffenheit der respiratorischen Organe, Schleimbilden natürlich äh, hinzielend, ähm, wie weit die sich verändert bei Konsum von Milchprodukten. Und dabei kam heraus, hier sehen wir zum Beispiel den Graphen, ja, Kontrollgruppe und Treatment Group, dass natürlich beide Graphen sehen wir natürlich auch eine Verbesserung natürlich da eingetreten ist bei denen, die keine Milchprodukte konsum konsumiert haben. Jetzt kann man sagen, okay, das ist mit die neueste Studie und so weiter, die haben einen Zusammenhang zwischen den, wie soll man sagen, Milch. Äh, Weiß ich weiß nicht, wie das genannt hat, MME oder sowas, irgendwie irgendwelche Milchphänomen oder sowas halt, wenn man es konsumiert, dass man dann schleimt, konnten die anscheinend eine Korrelation zusammenstellen. Zusammen, ähm, Aber wichtiger ist doch, gucken wir uns mal andere Studien an. Und zwar gibt es auch Studien, die genau das Gegenteil beweisen. Jetzt kann man sich sagen, ja, toll. Aber, sehr, sehr wichtig, hat Bartley 2010 einmal untersucht. Und zwar äh, kommt es auf verschiedene Faktoren an. Und zwar, zum, zum Beispiel das Beta-Casomorphin 7. Das ist ein Exomorphin, was gebildet wird beim Abbau von Milchproteinen, ja, zum Beispiel Caseinen. Genau genommen das A1-Milchprotein, Casein. Und jetzt sind ein paar Begriffe zu klären. Also, Exomorphin. Ja, wichtig ist, Exo wird abgegeben. Ja, Morphine sind in dem Sinne Süchtigmacher. Ja. Wir kennen Morphium zum Beispiel, das ist ein Opiat. Warum ist das so? Vielleicht sollten es viele wissen, die Milch konsumieren, weil das Kalb soll natürlich an die Kuh gebunden werden dadurch. ja, Das muss jeder vielleicht wissen. Vielleicht kann jemand so vielleicht seine Milchsucht oder Käsesucht ein bisschen erklären. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie hokus pokus oder so. Das ist natürlich ganz klar wissenschaftlich, dass es sich hier um ein Morphin handelt. ja. So und anscheinend gibt es bei dem Abbau ähm, einige Probleme, denn diese, da passiert das, stimulieren die Mucosaur-Sekretion, das heißt, die Schleimproduktion, nicht nur im Darm, sondern auch in den respiratorischen Organen. Du weißt schon. Das heißt, in der Nasengegend, ja. Und auch das konnte hier gezeigt werden. Und das Interessante ist, das Casein, ja, das worum es sich hier geht, ja, es ist ein bestimmtes Milchprotein, vielleicht das nochmal zu klären. Es wird sehr, sehr langsam abgebaut, das ist ein Magerquark, deshalb sagen auch alle Bodybuilder immer abends den Magerquark, weil das Casein sehr, sehr, sehr langsam abgebaut wird, das versteht Besteht nochmal aus verschiedenen Komponenten dieses Milchweißes Casein, aus äh, Casein, äh, Beta-Casein, auf K-Casein und AS1 und AS2-Casein. Aber bei Kühen jetzt mal anders aufgebaut und das dauert eben sehr sehr langsam, bis das abgebaut wird. Ja, aber es gibt hier verschiedene Unterschiede und zwar das A1 und das A2-Casein-Protein. Und äh, was der Unterschied dann dementsprechend macht, wenn hier in der Studie wurde von A1 geredet. Dass das A1, das die geologisch getrennt sind. Das eine kommt mehr in Skandinavien vor, das andere, oder in Europa, und das andere mehr im Süden, ja, auf Inseln und in Südfrankreich und solche Sachen. Und man hat tatsächlich dann auch gesehen in den Studien, dass diese nicht einheitlich war, ja, mit den respiratorischen Verschleimungen. Und das muss damit zusammenhängen, dass es anscheinend Unterschiede nochmal gibt in den verschiedenen Casein-Substituellen. Ja, äh, ja. Konstitutionen, anscheinend haben da irgendwelche Gendrifts oder Mutationen in der Evolution haben wir dazu beigetragen. Von daher so ganz eindeutig kann man das leider auch nicht sagen, ja, aber es gibt anscheinend doch schon irgendwelche Korrelationen, ja. Langweilig. Da haben wir das jetzt auch geklärt haben, habe ich einfach mal eingegeben, mir eine Liste aus den Lebensmitteln zusammengestellt, was ich jetzt so davon essen würde, so mit die gesündesten und so weiter und dann komme ich so auf 1800 noch was Kalorien. So ein bisschen wie, wie niedriger als was das, was wir meisten vielleicht essen. Aber trotzdem einfach mal so, damit wir sehen, ist es eine Mangelernährung oder eben nicht. ja. Und hier sehen wir, ich habe gegessen 500 Gramm Brokkoli, 100 Gramm Alfalversprossen, 300 Gramm Paprika, 400 Gramm Süßkartoffeln, Bananen 300 Gramm, Spinat 400 Gramm, Blaubeeren 300 Gramm, 5 Gramm Kelpalge und 300 Gramm Sellerie. So, da kommen wir ungefähr auf 1800 noch was Kalorien. Jetzt schauen wir das Ganze doch mal genauer an. Und zwar sehr, sehr interessant finde ich. Als allererstes fand ich interessant Protein, ja, weil jetzt immer sagen, okay, man hat keine Hülsenfrüchte, man hat kein Getreide und kein Fleisch, kein, ne, diese ganzen Sachen hat man alles nicht. Kommt man auf genug Protein? Hier sehen wir bereits bei 1800 Kalorien sehen wir 83 Gramm Eiweiß und das ist definitiv Genug, ja. Und wir sehen auch jede Aminosäure ist hier gut gesättigt. Der begrenzende Faktor wäre hier dementsprechend, dementsprechend somit das Lysin und das Leuzin. Als, äh, das Leuzin ist aber immer noch mit 4,7 sehr, sehr gut. Man sagt so 4 Gramm Leuzin sollten definitiv am, am, am Tag konsumiert werden, damit die Proteinbiosynthese angeregt werden kann. Das ist dieser Vorgang für Neuaufbau, methodischen Neuaufbau so gesehen von Zellgewebe, zum Beispiel beim Muskelaufbau und solche Sachen, muss die Proteinbiosynthese angeregt werden, damit neues Pro äh, produziert wird, neues Gewebe und ähm, darüber habe ich auch damals ein Video gemacht, äh, warum manche keine Muskelaufbau und so weiter, Leuzin ist ein die entscheidende Aminosäure halt eben dafür, ja. Die ist auf jeden Fall hier auch alles klar. Lysin ist meistens der begrenzende Faktor, kommt bei übrigens ein Video zu Lysin, mega krass, auf jeden Fall. Schön zu sehen ist auch, dass Methionin und Cystein, die beiden schwefelhaltigen Aminosäuren, sehr, sehr niedrig hier ähm, zu finden sind. Es ist eben so, dass es auch viele Studien dazu gibt und die korrelieren. Und ähm, ist sehr, sehr interessant, die Studienlage dazu, dass man sagt, dass die tierischen Lebensmittel mehr von diesen Aminosäuren haben und damit etwas ungünstiger im Verhältnis sind und damit eher Krebs erregen. Das ist ein sehr sehr spannendes Thema. Kann ich vielleicht auch noch mal ein Video darüber machen, pro kontra. Hier aber sehr sehr niedrig auch zu sehen. Ja. sehr sehr schön. Also von daher an für einen Otto normalverbraucher erstmal überhaupt kein Mangel, alles in Ordnung. Wenn man jetzt aber etwas mehr Kraftsport betreibt, ist das nicht ganz ausreichend. Man müsste quasi noch höher mit dem Grünzeug gehen. Deshalb ein Tipp für mich, ja an euch. Brennnesseln bis zu 7 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Da gibt es fast nichts, was mehr hat. Ja? Also Brennnesseln ist wirklich ein ganz, ganz heißer Tipp. Ähm, ja, und ansonsten Weizengras und ansonsten wird es leider sehr, sehr schwierig. Von daher an kann man vielleicht Ausnahmen machen mit zum Beispiel gekeimten Hülsenfrüchten oder sowas halt, die vielleicht schon minimal grün sind, um dem vielleicht noch ein bisschen hier mehr zu entsprechen, diese Ernährungsform. Denn je grüner etwas ist, desto mehr Stärke und so weiter ist abgebaut, desto weniger nach dem Schema hier schleimbildend ist es dann dementsprechend. Auch, ja, gut, das haben wir soweit abgefrühstückt. Ich würde hingegen Proteine etwas substituieren mit etwas gekannten Hülsenfrüchten, um noch ein bisschen mehr zu machen, weil ich Sport mache. Aber so jetzt schauen wir uns die Fette einmal an. Hier sind wir auch alles in Ordnung. Ja, keine Transfette. Perfekt. Cholesterin brauchen wir nicht, bilden wir selbst. Und Omega 3, Omega 6 sehen wir auch auch hier suffizient da. Aber jetzt kommt das Verhältnis entspricht 10 zu 1. Und das ist unglaublich schlecht, muss man einfach mal sagen. Nicht unglaublich, aber es ist schon sehr schlecht. Ja, die meisten in Deutschland so 20 zu 1, aber 10 zu 1 ist meiner Meinung nach nicht optimal. Wir wissen, dass Obst kein positives Omega 3 zu Omega 6 Verhältnis hat, sondern nur Grünzeugen. Und zwar ein 1 zu 1, manchmal ein 2 zu 1er positive Omega 3. Das heißt, man müsste noch viel mehr Grünzeug essen, um das hinzubekommen. Das Problem, was ich hier sehe an dieser Ernährungsform, ist, dass wir keine Chiasamen oder Leinsamen konsumieren können hm. und die sehr schleimbildend sind. Wie sollen wir, das sind die einzigen Lebensmittel, die positive Omega 3 zu Omega 6 Verhältnisse haben und ein paar Grünzeugs wie zum Beispiel Rosenkohl oder so weiter. Davon muss man halt extrem viel dann halt essen. Ihr seht, da gibt es anscheinend eine Insuffizienz, finde ich, von Optimalität. Und von daher an können manche DHA und EPA aus Algen vielleicht hier supplementieren, aber Öle sind ja auch nicht erlaubt. Aber man kann vielleicht kleine Ausnahmen machen, um dem besten entgegenzuwirken. Oder halt eben doch Leinsamen und Chiasamen etwas integrieren und da auch etwas gegenzuwirken. Das wäre jetzt mein Tipp. So. Vitamine und so weiter, alles gar kein Problem. Minerale auch kein Problem. Ich fand etwas schade, dass Silizium hier nicht aufgeführt ist. Ähm, was ich aber sagen will, Salz, da haben wir ungefähr ein Gramm, sagen wir mal. Ja, wenn wir noch ein bisschen mehr Kelb und ein bisschen mehr Sellerie, dann haben wir ein Gramm. Und ich finde, das ist auf jeden Fall erstmal ein Wert. Mit dem kann man erstmal gut leben. Wenn es sehr, sehr warm draußen ist, ja, dann Natrium ist sehr, sehr essentiell für uns, ja, für die, ähm, natrium Kaliumpumpe halt eben. Ne? Wichtig ist natürlich auch ähm, für Aktionspotenziale, ja? Reizeweiterleitung und so weiter. Nervenstimulation. Äh, dann kann man mit Kokoswasser ein bisschen sub äh, substituieren, sage ich mal, ja? um ein bisschen mehr Salz noch reinzubekommen in den Körper. Gerade wenn es sehr, sehr warm ist, der schwitzt, dann sollte man schon höher gehen, finde ich, als ein Gramm. hier. Ja? Aber erstmal so, jetzt für nur noch 15, denke ich mal, da wirst du nicht von sterben. Und des Weiteren Selen-Insuffizient äh, und vor allen Dingen, ich denke mal, auch Silizium. Von daher mein Tipp hier. Vielleicht doch die eine oder andere Paranus integrieren oder halt eben Weizengrassaft. Ja, hat Silizium und Selen sehr, sehr hoch. Wir sehen, dass diese Ernährungsform anscheinend Selen insuffizient ist. Und ja, das ist noch zu sagen dazu. Das kann man damit auch beheben. Und ähm, Vitamin D und Vitamin B12 natürlich auch nicht am Start, wissen wir. kriegt ihr aber auf VitaSomal.de. Vita Vita Bekommt ihr jetzt natürlich, ihr wisst schon, was ich meine. Und... Das war's. Also mein Fazit. Also die Ernährungsform erstmal okay, du isst davon definitiv jetzt nicht äh, sterben oder sonst was, kann man sehr, sehr gut praktizieren. Ja, wenn du mit, mit etwas mehr Leistungssport machst, noch viel mehr Grünzeug oder halt vielleicht doch ein bisschen gekeimte, Lein äh, gekeimte Hülsenfrüchte. Fette sind abgedeckt, aber nicht ganz im optimalen Verhältnis, das musst du dir bewusst sein. Entweder isst du noch viel mehr Grünzeug, das musst du aber erstmal schaffen zu essen. Oder halt, vielleicht nimmst du doch ein paar Leinsamen, Chiasamen rein oder supplementierst DHA und EPA aus Algen, vielleicht um zu optimieren. Selen anscheinend nicht genug da und wahrscheinlich auch nicht Silizium, vermute ich mal. Ähm, von daher an, etwas Weizengrassaft könnte dir da Abhilfe schaffen oder vielleicht doch die andere, andere Paranus. Vitamin D und Vitamin B12 sollten supplementiert werden. Ansonsten Ernährungsform ganz gut. Meine Erfahrung mit dieser Ernährungsform, noch ein ganz gut Fazit. Ich praktiziere fast diese Ernährungsform. Ich habe zwei Lebensmittel drin und zwar genau diese komischerweise. Gekeimte Leinsamen konsumiere ich immer zu sehr polyphenolhaltigen Lebensmitteln und anthocianhaltigen Lebensmitteln wie zum Beispiel Blaubeeren, damit diese fettlöslichen Stoffe auch wirklich gut aufgenommen werden. Ich habe ein Video ebenfalls dazu gemacht. 15 Mal mehr Nährstoffe, wenn du bestimmte Kombinationen mit Fetten interagierst. Ähm, ja, und äh, diese den habe ich da mit dabei. Ich mache Leistungssport auf jeden Fall. Ich bin wirklich, ich mache nicht nur ein bisschen Fitness, sondern ich hebe wirklich sehr, sehr schwere Gewichte und ich fahre auch Rennrad. Ich brauche mehr Protein, mehr Proteinbiosynthese, mehr Leucine, mehr Lysin vor allen Dingen. Deshalb konsumiere ich noch gekeimte Hülsenfrucht. Eine, die ich euch mal vielleicht irgendwann zeigen werde, in meinem Full of Eating, was ich so esse. Wenn ihr das sehen wollt, das Folie of Eating, was ich so esse, dann schreibt es mir bitte nicht in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich ebenfalls freuen. Wenn ihr den Kanal abonniert habt auf die Glocke drückt, damit ihr immer informiert werdet, wenn das Video kommt. Ich hoffe, dass wir uns gleich wiedersehen auf VitaSomal.de, meine liposomalen Supplements. Wir haben ein neues Produkt, schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei. Viel höhere Bioverfügbarkeit als sonst. Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.